Wir sind Nothelfer. Wir sind Zuhörer. Wir sind Krisenmanager. Und wir sind Organisationstalente. Wir sind Auf die Weltbringer. Wir sind Grenzgänger. Wir sind Schnellchecker. Und wir sind Sicherheitsgeber. Wir sind Sanitäter. Dafür brauchen wir Anerkennung und Wertschätzung, eine mehrjährige Ausbildung und Forschung. Dafür brauchen wir moderne Trainingsmöglichkeiten, Qualitätsstandards, ein eigenes Berufsbild. Weiterentwicklung und Veränderung. Dafür stehen wir. Für fachliche Weiterbildung in international anerkannten Kursformaten. Für Vernetzung aller Mitwirkenden in der präklinischen Notfallversorgung. Für Kommunikation und Bewusstseinsbildung eines modernen, patientenorientierten Rettungsdienstes. Der Bundesverband Rettungsdienst ist Fachverband und Interessensvertretung aller Sanitäterinnen und Sanitäter in Österreich. Die Qualität der präklinischen Notfallversorgung darf kein Zufallsprodukt sein, weil es um Menschenleben geht.